Hi, ich bin der Google-Übersetzer und ich mache heute das Video. Es geht um Google. Ich liebe Google. Ich google Google. Und ich gebe Google alle privaten Daten. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu sagen habe. Ich kann eigentlich auch besser übersetzen als reden. Ich übersetze das jetzt ein paar Mal und sage es dann nochmal. Tschüss! Hallo, ich mache jetzt mal Übersetzer und Video. Es ist alles Google. Ich liebe Google. Google, Google und Google geben Ihnen private Informationen. Ich muss das sagen. Ich kann die Sprache wirklich besser interpretieren. Dies wiederholt oft die Erkennung. Deine Angst. Meine Übersetzung, aber jetzt sehe ich. Gehe zu Google nach Hause. Ich liebe Google. Google stellt Google zur Verfügung. Google stellt personenbezogene Daten zur Verfügung. Ich muss sagen, ich konnte diese Sprache wirklich nicht interpretieren. Dies geschieht oft mit Anerkennung. Panik. Eine tolle Vertretung habe ich mir da ausgesucht. Puh. Also, keine Angst, das war jetzt nur ein kleines Zwischenvideo. Ähm, bald kommen auch wieder Videos mit mir statt diesem Google-Übersetzer. Ach ja, ich glaube, er wollte noch was sagen. Oh yeah, vergessen Sie nicht, auf die Kanäle zu abonnieren und machen Sie da! Was er damit eigentlich sagen wollte, ist, dass ihr ein Like geben sollt und abonnieren sollt. Wie man das bei so YouTubern ganz brav macht. Mein einer Abonnent hat es schon vorgemacht. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Endcard. Nehme ich mal an. Einfach so. Ohne irgendwas zu wissen. Ich gucke noch nicht mal hin. Hier, ich gucke weg. Aber ich weiß trotzdem, das ist eine Endcard. Wahrscheinlich. Und jetzt schmeiße ich den Google-Übersetzer aus meinem Team raus.